In diesem Video möchte ich Ihnen die Landau-Symbole einführen und kurz erklären, was sie überhaupt bedeuten. Es gibt mehrere Landau-Symbole und alle bedeuten nichts weiter, außer bestimmte Schranken für die Laufzeit von Algorithmen darzustellen. Das heißt, welche Komplexitätsklassen sie dazu gehören. Dafür nimmt man erstmal an, dass man die Laufzeit eines bestimmten Algorithmus mit einer Funktion beschreiben kann. Nehmen wir mal an, dass wir einen Suchalgorithmus haben, der läuft immer in 3n hoch 2 plus 15 Schritte ab. Wobei das n ist die Länge der Liste, wo er zum Beispiel sucht. Ab sofort werden wir diese Funktion meine fn nennen und die möchten wir jetzt explorieren. Was ist die asymptotische Laufzeit von diesem Algorithmus? Asymptotisch bedeutet, dass ich mich für diese Konstanten hier, die 3 und die 15, eigentlich nicht groß interessiere, sondern ich versuche mich auf die wichtigen Teile dieser Funktion zu konzentrieren. Das ist allerdings in diesem Beispiel relativ einfach zu erkennen, das ist in Hoch 2. In anderen ist es gar nicht so einfach oder man möchte sogar ein bisschen genauer haben. Wie funktionieren das? Die Landau-Symbole geben mir eben solche Schranke ein, im Sinne von Funktionen, die entweder von oben, also einen sogenannten, im schlimmsten Fall, wie schnell oder wie langsam würde mein Algorithmus laufen, im und als untere Schranke, also wo weiß ich, dass mein Algorithmus immer langsamer ist als dieser untere Schranke. Und dann versuche ich natürlich auch irgendetwas zu finden, was mir ziemlich genau diese, die Laufzeit angibt. Nehmen wir doch mal an, dass wir eine fn haben. Und zwar werde ich jetzt nicht die, 3 hoch, die 3n hoch 2 plus 15 zeichnen, sondern einfach eine imaginäre fn. Nehmen wir an, die geht ein bisschen komisch am Anfang und danach entwickelt sie sich so. Diesen komischen Teil, komischen Teil der, der Funktion liegt meistens damit zusammen, dass man am Anfang bei kleineren Listen, zum Beispiel bei Suchalgorithmen oder bei kleineren Eingaben insgesamt, hat man ein bisschen mehr von sogenannten Overhead von einem Algorithmus. Da, wo man die Datenstrukturen ordnet und bereitstellt, wo man irgendetwas drumherum machen muss und die Länge der Liste ist eigentlich nicht ausschlaggebend, für, wie lange braucht dieser Algorithmus. Später aber, wenn die Eingabe richtig groß wird, Tausende, Hunderttausende von Eingaben, dann wird dieser Overhead nicht mehr wichtig und nur die, die Länge der Eingabe spielt tatsächlich eine Rolle. Deswegen sehen sehr oft solche äh, grafischen Darstellungen auch so aus. Das wäre jetzt mein Fn, das wäre hier mein N und das wäre meine Laufzeit. Was wäre jetzt eine gute obere Schranke? Eine gute obere Schranke, ist mir eigentlich ziemlich egal, wie sie auch anfängt am Anfang. Nehmen wir mal an, sie läuft immer so. Das werden wir jetzt meine Gn-Funktion nennen. Und ich werde dann auch behaupten, dass Fn hat eine große O-Notation, das ist das erste Landau-Symbol von Gn, und zwar immer dann, wenn n größer eines bestimmten n0 ist. Wo ist dieser n0? Da ist er. Das ist n0. Und zwar, weil von hier an weiß ich, dass gn immer größer ist als fn. Und übrigens nicht nur gn, ich kann auch hier eine Konstante dazu basteln. Diese Konstante, die ist mir relativ egal. Das heißt, gn ist wichtig. Ist das eine lineare Funktion, ist das eine logarithmische Funktion, ist das eine n-Hoch-n-Funktion, das ist sehr, sehr wichtig. Aber was ich als Konstante davor packen muss, damit es wirklich über meine fn kommt, das ist mir ziemlich egal. Das ist die Groß-O-Notation und cgn gilt als obere Schranke. Das heißt, wenn ich zum Beispiel behaupte, dass mein Algorithmus hat eine Big O-Notation von n-Quadrat hat, dann weiß ich, er läuft nie langsamer als ein quadrat So, Natürlich möchte man auch, auch von unten meine Funktion in die Schranken weisen. Dafür nehme ich eine zweite Funktion und die ist mir egal, wie sie am Anfang läuft. Hauptsache, sie läuft dann später so, dass die zum Beispiel h von n, sodass es eine andere Konstante oder einen anderen Wert n1 gibt, sodass ich behaupten kann, dass fn eine Groß-Omega-Funktion von hn hat, und zwar immer für n größer n1. Und das wäre die untere Schranke. Natürlich kann ich auch hn eine Konstante verpassen, die geben wir ihr die Konstante m. Das heißt, es ist mir wiederum egal, was m ist, sodass h von n immer unterhalb von fn bleibt. Die muss da unten bleiben. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Informationen über, mein, über die Laufzeit meines Algorithmus f von n, indem ich sagen kann, die obere Schranke ist gn und die untere Schranke ist hn. Und natürlich ist es wünschenswert, dass man sogar eine Funktion findet, die eben immer die genauso schnell wächst wie fn. Und je nachdem, welche Konstante ich hier gebe, wird sie äh, entweder oberhalb von fn sein oder unterhalb von hn sein. Dafür nehmen wir jetzt hier grün. Und ich versuche, sie hier anzuzeichnen. Eine grüne Linie wäre zum Beispiel, wenn ich irgendwie so eine Funktion hätte. Und die zweite grüne Linie wäre irgendwie so, sodass sie irgendwann mal immer unterhalb bleibt. Das wäre... Meine Funktion nennen wir sie doch mal ähm, k von n und das wäre auch k von n. Was ist der Unterschied? Der Unterschied wäre, dass ich hier eine Konstante, nehmen wir sie doch mal, b1 brauche und hier eine andere Konstante b2 brauche, sodass ich behaupten kann, fn ist groß theta von k von n für irgendwelche Werte b1 und b2, das sind die Konstanten, die ich hier habe, und natürlich die dazugehörigen Werte für n, diese Konstanten, die wir hier immer brauchen, das wäre dann n2 und n3. Das heißt, ich habe jetzt eine Funktion sogar gefunden, die je nachdem, welche Konstante ich hier verpasse, ist sie entweder eine obere Schranke und eine untere Schranke. In diesem Fall behaupten man, dass das untere und obere Schranke ist. Das ist sozusagen das absolute Maximum, was man überhaupt verlangen kann in der Komplexitätstheorie, überhaupt so eine Funktion zu finden. Das ist nicht besonders geläufig, das ist auch recht schwer mathematisch, ehrlich gesagt. Was wirklich geläufig ist in der, Prax in der Praxis, ist eben diese Groß-O-Notation. Die wird sehr gerne benutzt. Die ist auch relativ einfach zu berechnen, die untere übrigens auch, aber irgendwie ist man daran interessiert, nicht was der Minimumanzahl der Schritte, die der Algorithmus braucht, sondern was ist der Worst Case, was ist der absolut schlimmste Fall für einen Algorithmus. Das ist von der praktischen Sichtweise eben am schönsten zu wissen und am praktischsten eben zu wissen. Dankeschön.